Hallo, heute letztes Video unserer großen, kleinen Reihe über Shell Command Injection. Heute schicken wir ja mal wieder Linux Mint in das Tal der Tränen oder besser gesagt einen ganzen Ozean voller Tränen. Deshalb passt das Hintergrundbild mit der Trauerweite hier hervorragend. Heutiges Thema Tarnen, Tricks, Täuschen. Ne? Gut, schauen wir erstmal, wo sind wir hier? Wir sind hier unter Linux Mint. Zum Zeitpunkt dieses Videos mehr als mangelhaft. U-Name, Minus A. LSB Release. Zumindest noch meine Erfahrung. So. Linux Mint 17.1 Rebecca hat äh, mannigfach Problemchen. So, Linux Mint 17.1 Rebecca. Täusche Tricksetane. Wie könnte beispielsweise? Linux Mint ist ja so ein französisches äh, äh, Betriebssystem, mehr ja, oder weniger zumindest. Der Clement Lefebvre, der Franzose, der das hier verbrochen hat. Ja, ganz schön eine andere Waffel. Und jedenfalls, äh, den wir jetzt auf der Rolle, jedenfalls dazu passend, der Ozean mit den Tränen. Ne? Als Hintergrundbild original Linux Mint. Und äh, wir machen heute ein Treffen mit dem Ozean der Tränen. Schicken Linux Mint in den Ozean der Tränen. Und deshalb ein Rendezvous, auch wenn es falsch geschrieben ist. Ganz offensichtlich... Äh, bin ich nicht geschickt im Schreiben von französischen Worten. Und genau da liegt schon die erste Tarnung. Ja, da werdet ihr schon drauf reingefallen. Gut, schauen wir uns mal an, was ich vorhabe. Es gibt unter Linux Mint ein Programm, das heißt Mint Backup. Wie man solche Programme exploitet, habe ich schon mal gezeigt. Ist jetzt nicht das Thema, zeige ich dann am Ende nochmal. Hier hat Mint Backup ein Problem. Und zwar mit dem Speicherpfad. Ne, wenn er ein Backup macht von Packages seines Systems, also nicht mit seinen eigenen Dateien, sondern nur den ganz normalen Paketen, dann werden da die, die Attribute falsch gesetzt, nämlich auf alle User. Und wir, ne, wir sind heute mal, ne, Trickcenter enttäuschen, ein französischer Austauschstudent, der euch dazu bringt, den Root-Ordner für alle User freizugeben. <lacht> ja. Gut, dazu muss er nichts weiter tun, als mit Mint Backup euch dazu bringen. Ne? Also ihr seid jetzt Administrator eures PCs, der mit den Ja, Ihr habt keine Ahnung, jetzt kommt ein türkischer Austauschstudent mit dem USB-Stick oder so und sagt, kannst du mir mal ein Backup aller deiner Paketdateien machen, hier auf meinem USB-Stick oder in den Benutzerordner. Ich brauche das, sonst geht mein Computerspiel Ocean of Tears nicht. Und da sagt ihr, oh, jetzt gucke ich mal genau, wo sie euch das hinspeichern. Ja, ich sehe keine Shell-Kommand, keine Semikolon zu sehen. Nee, ist äh, kein X-Term, da wird nichts gestartet. Ja, wunderbar, speichert die ab und schon. <lacht> ja, es ist wieder mal der, der Name, der Text, der euch angreift. Ne? Das Rondeo mit dem Tal der Tränen. Ja, das geht wirklich. ja. Also hier... <lacht> Hier ist der Speicherpfad. Wichtig an dem Speicherpfad, den euch der französische bösartige Ausstauschstudent gibt, ist, dass hinter dem Wort Test ein Leerzeichen ist. Das ist hier schon die Shell Command Injection mehr oder weniger. Mehr oder weniger. Ne? Er will ja nur die Attribute des root ändern. Und dann diese auffälligen, komischen französischen Zeichen. Sind das wirklich französische Apostrophs? Ne? Raune Roux ist natürlich total falsch geschrieben, aber sieht so aus, als wäre es... Ein französisches Wort ist es aber gar nicht. Ne? Die, diese kleinen Zeichen haben eine andere Begebenheit, erkläre ich gleich. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob das überhaupt stimmt, was ich mir hier zusammenfahre. Ne? Ihr seid der französische Austauschstudent im USB-Stick, habt dann diesen Ordner Test. Ne? Mit weg. Den Ordner Test mit dem Leerzeichen hinten dran und dann noch diesen komischen französischen ja, Rendezvous mit dem Ozean der Ozeane Tränen, OOT, Ocean of Tears. Ja, gut. Jetzt muss ich mein Root-Passwort eingeben, sonst kann ich kein Backup machen. Das ist ja schon mal klar beim backup Jetzt äh, soll ich dem französischen Austauschstudenten bösartig, in der ihr seid, meine installierten Programme ne, auf dem USB-Stick speichern oder hier in dem Fall in diesem Pfad bei mir. Und schon wäre mein Root-Ordner äh, für alle lesbar. Kann das sein behaupte ich jetzt mal. Gut, wir schauen uns zuerst mal die, die Schreib- und diese attribute an. Sudo-i. Jetzt gehe ich mal auf als Root. wenn ne? wir uns das auch mal wirklich angucken können. Ja, cd. Ja? In oberste Verzeichnis rein. ls-al. Wie sieht es denn vorher aus? Wo ist denn unser Root-Ordner? Ja? Der Root-Ordner hat äh, Ja, jetzt habe ich das so schön transparent gemacht, dass Kaiser auch das wieder lesen kann. Da der Root-Ordner hat äh, normalerweise solche Rechte, ne? dass nur der Root lesen, schreiben, auswählen kann. Ja, hier beachten, andere Leute können nicht im Root-Ordner irgendwas tun. Und das verändert jetzt unser französischer Austauschstudent, indem er uns auffordert, Mint Backup in dem Pfad zu speichern. Ja, ob das so stimmt? Gut, also wir haben äh, unser Datensicherungswerkzeug, wir wollen den Franzosen ja was Gutes tun, so Austauschstudenten sind ja aber gerne. Der sagt, ja, ich müsste mal deine Anwendung haben, bei dir läuft alles so stabil bei mir, aber nicht, kriegt das Spiel nicht zum Laufen irgendwie in der virtuellen Maschine oder wie auch immer. Er findet sich eine Geschichte und das ist Tarnentrickchen täuschen. So, das Ziel des Backups. Gut, das könnte jetzt irgendein Ordner sein, bei uns hier im Demo mache ich meinen... Testordner. Home. Klar, nur, da ist der Testordner, was man gar nicht so gut erkennen kann. Und das ist hier Tannin und so enttäuschend, dass der ein Leerzeichen am Ende hat. Selbst hier oben sieht man es jetzt nicht. Ja? Und dann den französischen Ort. Ne? Ja, ja. Ja. Wir treffen auf das Tal der Tränen. Ne? Gut, dieser Ordner Test mit dem Leerzeichen und dieser französische. Ordner könnte auch auf einem französischen USB-Stick sein. Gut, dass der Franzose überhaupt kein Interesse an unseren Anwendungsdateien hat, ist uns gar nicht klar. Der könnte auch den USB-Stick uns anschließend schenken. Wenn wir bedenken hätten, der hätte uns was von der Platte rüberkopiert auf den Stick. Ne? Das ist gar nicht sein Ziel. Ja, das sehen wir gleich. Öffnen. Gut, sehen wir jetzt hier irgendwo Shell Command Injection? Eigentlich nicht, nö. Ja, da sind komische Apostrophs. Wir haben eigentlich mehr Bedenken im Moment, dass der Franzose auf seinem USB-Stick irgendwas davon schleppt. Ne? Dass der gerade unseren Root-Ordner die Schreib- und Leserechte, ja, also die Leserechte ändern will. Also die Leserechte will er ändern und die Ausführrechte, die Schreibrechte, kriegt er hier in diesem Demo nicht. Aber das sehe ich hier nicht, ne? ja nicht. Hat er schön getrickst und der alte Franzose, ne? der kennt ja halt den Ersteller von Linux Mint und dass der eine, eine Waffel hat. So. Gut, jetzt muss ich hier wie in diesem Backup-Programm üblich äh, aussuchen. Ich mache das hier mal verkürzt. Irgendwelche Dateien, äh, die ich meinetwegen dem Franzosen auf den Stick oder bei uns hier in den Ordner speichern will. Und in dem Moment äh, passiert gar nichts. Ja, Sicherung ist abgeschlossen, wunderbar. Der Franzose freut sich, nimmt den USB-Stick raus und sagt, Ach, weißt du, was brauche ich doch nicht, kannst du behalten. Und dann äh, denke ich, der so komisch drauf jetzt brauchen wir es doch, naja, jedenfalls sind meine Daten ja sicher, ne? den USB-Stick habe ich ja und äh, habe keine Art für irgendwas, ne? ja, Jetzt ist aber im Hintergrund folgendes passiert. <lacht> gehen wir nochmal, mal ja, gut, ich müsste jetzt hier nicht rot sein, aber machen wir so, so, wie sieht es denn jetzt, gehen wir mal eins höher, ls-1 mit unserem root-ordner aus, mit den Leserechten, ja? Und siehe da, <lacht> der, der, der Franzose, der alte französische Ausstausch, der, der hat uns schön auf die Rolle genommen. Ne? Jetzt kann jeder, nicht nur der Root lesen, der ne? also, Root kann Read, Write und Execute und die heißt Directory. Was vorher nicht drin war, waren die hier. Ne? Die Gruppe und Benutzer können jetzt alle lesen, den Root-Ordner lesen und auch Programme darin ausführen Das ging vorher nicht. Ja? Wenn ja, das stimmt, was ich da erzähle, müsste jetzt der Benutzer The so der normalerweise als Benutzer da nicht rein kann, ja in den Root-Ordner, in den Root-Ordner reingucken können. Ist das so? Normalerweise ist der hier gesperrt. Hier kann ich sonst nicht reingucken. Ja, und jeder andere Nutzer auch. Ja, wunderbar. So, kann ich reingucken. Ne? X-Text kann ich reingucken. Ne? Ich als normal, der, der böse französische Austauschstudent könnte jetzt da reingucken. Ja, in den Ordner zum Beispiel wenn er sich zum Beispiel als Gast einloggt oder so oder wie auch immer. So und wie kann das denn sein? Was war denn hier los? Was ist das hier für ein Rendezvous mit dem Ozean der Tränen? Was ist denn hier passiert? Das Leerzeichen hinter Test ist Schuld. Was hat das mit dem Rendezvous-Text zu tun? Das war jetzt alles nur Tricks und Tarnen, mich verwirren. Gut, wollen wir mal auflösen, was ich nicht sehen sollte, dass sich hinter dem Ordner Test noch ein Leerzeichen. Verbebt. Zeigen wir gleich, wofür das gut ist. Dieser Rendezvous-Text hat eine einzige Bedeutung. Ich soll nicht sehen, dass das R und das OOT zusammen das Wort root gibt. Das hätte mich vielleicht stützig gemacht. Und diese komischen Semikolons da oben sind keine normalen, sondern wenn auf eine Shell gegeben, führen die ein Programm aus. Und zwar dem Fall, dass das vorne steht. Ende Endezvous. Gibt es das? Nee, gibt es nicht. Was dazu führt, Ende 2 und Parameter werden abweg, o auf tiers da kommt nichts bei raus. Und weil da nichts bei rauskommt, wird aus dem hier schräger r o, -O -T. Nun soll ich aber nicht sehen, tricksten und täuschen. Ne? Das ist eigentlich eine Shell-Command-Injection auch. Ich hätte hier anstelle von Ende 2 zum Beispiel Xterm hinschreiben können. Wie wäre das Programm Xterm mir entgegengepoppt? Und zwar mit Rotrechten, sollte ich aber nicht sehen. Also hier dient das hier, die Shell Command Injection, nur zur Tarnung des ROOT-Ordners, der mit einem Leerzeichen gegebenenfalls getrennt wird. Gut, hier, ich kann einen Ordner anlegen, der heißt Test Leerzeichen. Ich kann einen anderen Ordner anlegen, der heißt so, zum Beispiel auch auf einen USB-Stick. So, jetzt schauen wir uns mal an. Schauen wir uns mal an, wo. Ist denn unser Problem? Wir müssen noch mal rein in die Textverarbeitung. Gehen wir noch mal rein in die Datei. So, da habe ich den Bug nämlich mal im Detail beschrieben. Unser Speicherordner war dieser da. Das Leerzeichen am Ende dieses Ordners ne, ist wichtig. Also der Ordner. Und das back hat übrigens auch funktioniert. Ja, das ist ganz nett. Also es fällt nicht auf Tricks und Hier hinter dem Wort Test ist ein Leerzeichen. Das ist wichtig. So, Ende des mit dem komischen umgedrehten ja, Anführungszeichen. Die aussehen, als wären sie französische, hat aber ja mit Französisch überhaupt nichts zu tun. Erstens ist das Wort Rollebo total verkehrt geschrieben. Da gibt es nämlich so ein Hochzeichen gar nicht. Aber. Ja, weil er halt was ist, hat er mich da schön mit auf die Rolle genommen. Gut, was ist denn das mit den komischen, äh, ja, ungewöhnlichen äh, Hochzeichen, die von rechts unten nach links oben gehen? Nun, die führen, wie gesagt, dazu, wenn man sie auf eine Shell gibt, ja, so ein Kommando, dann führt das ein Programm aus, in dem Fall das, was vorhanden beschrieben ist, Ende Wolf, gibt's es nichts. Ne? Aber die Shell versucht es auszuführen und das wären dann die Parameter. Ja? Weil das alles Blödsinn ist, sagt die Shell, da kommt nichts bei rum. Ja? Und ersetzt den Text, der hier steht, weil halt nichts bei rumkommt, durch nichts. Und dann sieht er so aus. So, also unser kompletter Pfad sieht so aus. Das eigentliche Angriffskommando ist nämlich das Leerzeichen. He, he. Warum ist das so? Na gut, jetzt hat natürlich MINT Backup ein Riesenproblem, weil es der eigentliche Franzose äh, ein bisschen falsch geschrieben hat. Der hat schön was an der Waffe. Ja. Der macht mal wieder ein OS-Systembefehl, gibt hier etwas zusammenkopiert wieder auf eine Shell. Wir hatten im Video darauf hingewiesen, letztens, dass das eine dumme Idee ist. Package Destination, ne, the Self-Package Destination, ist der Zielpfad. Nun, und der heißt jetzt komplett, unsere Reconatest, Leerzeichen, und dann rot hinten dran. So, das kopiert er einfach zusammen. Die Shell denkt jetzt, aber das sind jetzt eigentlich zwei Sachen. Ja, das, einen, ja. das ist für die Shell genauso, als hätte er gesagt, ändere ja, mit chmod für alle read und execute von dem ersten Pfad. Home so ein kleiner Test ist mir schiet egal und dann weil hinter noch ein Pfad steht ändere die Attribute für Lesen alle und auch Ausführen für alle vom Root Ordner. Das heißt vorher war der, ja, waren die Attribute des Root Ordners so da konnte nur der Root nur lesen und jetzt danach sehen die so aus. Read und Execute für Gruppe und Benutzer alle. Und deshalb hat der kleine französische austausch talent uns schöner auf die Rolle genommen. Womit denn insgesamt genau mit einem Leerzeichen? Ich hoffe, ihr geholfen zu haben. Zurück zu dem Ozean der Tränen. Schlecht programmiert Linux Mint. Herr Lefebvre, das sollte besser werden. Back, habe ich schon gemeldet. Und ich glaube, dieser Ozean der Tränen wird nicht ausreichen, wenn er sich das mal durchliest. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und Tschüss.